1963 wurde sie an der Hüfte operiert. Sie hatte also große Hüftbeschwerden und als Kaiser macht man eine Umstellungsosteotomie, weil der sie ist luxiert, der Gelenkkopf zu steil steht. Da wurde also operiert in Lindenlohe und das hat nicht funktioniert. Wir sprechen über Pflege. Das heißt, wir sprechen meistens über mehr Geld, über fehlende Arbeitskräfte, über Reformen, über den demografischen Wandel. Wir sprechen über Patienten, die älter und kränker werden. Aber was ist mit den Angehörigen? Sie sind der erste Puffer und die wichtigste Stütze für unsere Patienten und Bewohner. Wir sprachen mit einem Angehörigen, außerdem mit einer langjährigen Mitarbeiterin der Alzheimerhilfe, einem Krankenpfleger mit Zusatzqualifikation Gerontopsychiatrie und einer Mitarbeiterin des Sozialdienstes. Was passiert, wenn guter Wille nicht mehr ausreicht? Wie können wir helfen? 90 war es dann so weit, dass das Gelenk gehalten hat? Das hat sie heute noch drin. So, das also. Und äh, durch das Krückenlaufen und sie hat also auch äh, recht, linkes Knie, dann eben durch dieses äh, lange äh, Versteiftsein etwas steif gehabt und vor allem auch unten das Fußgelenk. Und dann hat sich bei ihr rausgeschält, Warum? wüsste man nicht, dass äh, das Fußgelenk sich verdreht. Neurogener Klumpfuß wurde festgestellt. Dadurch war dann Fe die Fehlstellung vom ganzen Gewölbe so, dass sie äh, Druckgeschwüre gekriegt hat. 2006 wurde also da an der fünften See operiert, die Ärzte haben das also sehr dringend gemacht, weil die Wochen bereits geeitert haben, haben sie gesagt, das ist also allerhöchste Zeit, die Gefahr deiner Sepsis ist sehr groß, also raus. Und jetzt muss ich sagen, ich habe damals schon irgendwie gemerkt, dass sie manchmal nicht, äh, möchte ich sagen, so ganz da ist. Ich habe das aber zurückgeführt auf die Schmerzmittel, weil sie war schon beim Dramal. Ne? Wenn der Patient älter ist und keine gesetzliche Betreuung hat, das heißt, er hat ja die Unterschriftsvollmacht, er ist voll geschäftsfähig, das heißt, er darf alleine entscheiden, wo er sein will. Und ähm, wir sind nicht dafür da, in erster Linie, dass wir über andere Patienten entscheiden, sondern mit dem Patienten eine gute Entscheidung für sie treffen und ähm, das ist eigentlich auch immer von also eigentlich an angestalten im Krankenhaus das Ziel dass man mit dem Patienten ein gutes äh, sag ich mal hm gute Situation schafft zu Hause, wie es halt einen Alltag wieder verbringen können. Also der Sozialanamnese-Teil ähm, liegt zum einen Teil bei der Notaufnahme, wenn die Patienten primär kommen, dass man erstmal schaut, was für Daten sind schon da, was möchte man noch erheben. Zum anderen Teil, jetzt bei uns auf der Station, geht hauptsächlich darum, wie ist der Patient bisher versorgt, was, wo wohnt er, was bringt er für Hilfsmittel mit, was für Angehörige sind da, ist ein Betreuer da. Äh, das Also eigentlich die Sachen, was man dann vor allem für den späteren Verlauf jetzt braucht. Das muss ich eigentlich nicht sofort in dem Moment wissen, aber es ist einfach wichtig, dass im laufe der zeit des aufenthalts zu wissen ob oh, er zum beispiel daheim im pflegebett lebt er in betreuten wohnen oder im heim oder gibt es zu hause Angehörige des Jungen um ihn kümmern das sind einfach die wichtigen eckpunkte die man gleich erheben muss es war eigentlich immer so dass ich oft gefragt worden bin, was kann ich denn mit meinem mann daheim machen oder was äh, kann ich mit meiner frau machen die probleme sind jetzt aufgetreten es waren eigentlich meistens äh, medizinische Fragen, die in Vordergrund standen, die haben ich natürlich äh, alle auch gelehnt und gesagt, da müssen Sie an einen Facharzt wenden. Aber wenn es so um Lebensbewältigung ging, da haben wir dann vor Ort schon oft zu Hause mal einen Besuch machen können und dann auch mal Gefahrenquellen ausschalten. Es ist halt am Anfang, wenn, wenn man noch nicht viel weiß über die Demenzerkrankung, dann hofft man halt immer noch, dass sehr viele ähm, Dinge sich noch zum Positiven wenden können. Aber mit der Zeit merkt man halt einfach, dass ja, dass die Trauer halt im Vordergrund steht über den Verlust der Persönlichkeit von dem geliebten Menschen, der also an dieser Erkrankung halt davon betroffen ist. Halluzination, ich hat alles Mögliche gesehen, das ganze Zimmer war voll Leuten und und und. Was da passiert ist, konnte mir keiner sagen. Jedenfalls, äh, ich bekam sie zurück im Rollstuhl und eben völlig verwirrt. Die Wunde und die Operation ist hundertprozentig einwandfrei verlaufen, also ist alles weg gewesen. Aber im Kopf war sie nicht mehr da. Also Ängste und Befürchtungen, das ist zum einen natürlich die emotionale Seite, dass es ähm, das teilweise natürlich belastend ist, wenn ein älterer Mensch sich verändert. Das heißt ähm, zum Beispiel durch Demenz, ähm, wenn einfach das Kurzzeitgedächtnis gestört ist, ähm, viele Dinge im Haushalt einfach ähm, liegen bleiben, ähm, da muss sich der Angehörige erstmal mal dran gewöhnen, dass sich der ältere Mensch verändert. Ja, das ist das erste. Das heißt, der ewige Lebenspartner oder Angehörige, der ist nicht mehr so, wie er früher war. Und das ist auch, äh, sage ich mal, emotionale Belastung. Ja, und das ist meistens sehr ja, anstrengend einfach dann. Ja. Und äh, das zweite ist natürlich äh, der zeitliche Aspekt, dass natürlich, äh, der Angehörige mehr gebunden ist einfach. Das heißt, er muss vielleicht mehr Zeit zu Hause verbringen, ähm, Dinge erledigen, organisieren für den älteren Menschen. Das heißt, es ist eine emotionale, unterzeitliche Belastung. Und dann ähm, kommt es noch dazu, wenn es nur äh, zum Beispiel äh, irgendeine Krankheit dazu kommt. also äh, ein Sturz zum Beispiel, und dann braucht man eine OP. Und, äh, dann soll er wieder nach Hause der ältere Mensch, dann ist der natürlich auch verunsichert. Okay, jetzt ist er geschürzt, dann muss er vielleicht noch auf haben. Das heißt, er ist dann drei Wochen auch nicht daheim, erstmal im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt. Ähm, und da ist eigentlich der Angehörige dafür auch da, dass er das wieder ein bisschen auffängt ne? und wieder Sicherheit gibt. Das heißt, es ist eigentlich das Emotionale, das Zeitliche und ähm, auch das äh, Alltags- oder Sicherheitsgefühl, ähm, das halt. Ähm, ja, eigentlich am Angehörigen liegt, ne, dass der Betroffene sich mhm. wieder gut fühlt. Wenn ich Ihnen erzähle, was da alles hier ich musste also für Hunde sorgen, ich musste für Leute sorgen, die äh, in der Frankenstraße ist doch so ein Heim für äh, so ja, behinderte Personen, denen musste ich Essen bringen und also sie hat sich früher auch viel um äh, Behinderte Nachdem sie behindert war, gekümmert hat, sie sich auch dafür interessiert und den Schwestern musste ich was tun und da musste ich Geld hintragen und so weiter. Aber ich konnte das nicht machen. Ne? Das, ich habe sie also beruhigt, habe gezeigt, ich tue Geld in Tüten rein, hier bitte und ich stelle es da her und wenn da jemand kommt, dann kriegt das. es war sie zufrieden. Ne? Mhm. Genauso wie der Fressen auf der Rode, nur draußen. Ja. Das Hund, das da immer da in der Wohnung rumläuft und dann Fressen aufkriegt. Dann habe ich gezeigt, hier habe ich das äh, Futter für den Hund schon her, Ist alles da. Wenn das Hund da ist, dann kriegt es was. Ich habe also äh, so weit getan, dass ich sehen konnte, das und das ist alles da. Ich habe also Tassen kaufen müssen, weil du so viele Leute zum Kaffee gekommen sind und wie sie die sechs Tassen gesehen hat, das reicht. Und, und Espresso-Tassen, Espresso wollen sie auch trinken und so weiter. Und das war schon etwas nervenaufreibend, aber gut. Aber ich habe dann festgestellt, dass eben auch die geistigen Fähigkeiten abbauen. Sind meistens recht gelassen. Ähm, ja, quasi ich kenne das schon mit dem Krankenhaus und schildern dann einfach auch ganz, ganz unverblümt oft dann auch mal. Ja, also wundern Sie sich nicht, die wird dann jetzt laut schreien und Sachen werfen oder, aus dem, oder wenn sie aus dem Bett fällt, das kennen wir alle schon. Ähm, ganz interessant wird es dann, wenn der Zusatz kommt, von zu Hause. Ja, gerade Klassiker natürlich, patientisch gestürzt, kommen oft Angehörige und sagen, ja, das, das passiert bei uns öfters, äh, die aus dem Bett fallen, ja, aber wir sind ja auch nicht den ganzen Tag da. Und er der denkt dann halt immer, er muss jetzt aufstehen und zur Arbeit und dann ja, und fällt er halt hin. Ne? Das, ist schon, das ist schon brutal, muss man sagen. Aber was eben, das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte, die sind dann, die brauchen ganz, ganz viel Beratungs. Bitte auch von unserer Seite aus. Ganz einfach, weil, äh, weil die hier reinkommen und dann eine ganz große Angst um ihren Angehörigen haben. Weil sie eigentlich ist die Situation dann völlig, völlig als, als, als instabilisieren sehen für Ihren Angehörigen, meistens ist es, meistens ist es ja Vater oder Mutter, ähm, ganz einfach deshalb, weil Sie ja zu Hause, sind Sie der Experte, die sind den ganzen Tag, für sie da kümmern sich die ganze Zeit um Sie und dadurch ist, ist der Angehörige der Experte. Jetzt muss ich aber meinen Angehörigen, dessen Auffälligkeiten ja nur ich kenne, muss ich aus der Hand geben und dann kommt man doch irgendwie so eine souveräne Pflegekraft her und sagt dann so, ja, ja, wir machen das schon alles, wir machen das, wir machen dann Pflegeplan. ich will die primäre Pflegekraft, das können wir alles schon klären und dadurch hat man ganz oft dann komplett verunsicherte Angehörige, die dann wiederum im Laufe des äh, Krankenhausaufenthaltes dazu werden, zu diesen, haben sie die schon gewaschen, haben sie hier schon das gemacht, warum hat sie Spulenwasser statt stillem Wasser. Ganz ähm, also einfach, weil die sich so ein bisschen in ihrer Identität bedroht sehen, als, als der zentrale Punkt, ich bin wichtig für den Vater, der Vater kommt nur mit mir zurecht. Ähm, solche Angehörigen sind schwierig. Ähm, aber die brauchen die haben einfach den ganz großen Bedarf, eine Beratung zu kriegen. Also man, dass man auch mal erklärt, was passiert hier jetzt mit denen. Oder warum ist der Vater jetzt plötzlich anders? Das ist ganz oft dieser Klassiker, dass die Angehörigen sagen, ja, der, war jetzt, der Vater war im Krankenhaus, jetzt ist er wieder da, und jetzt ist er völlig durch den Wind, kennt es überhaupt mal aus, das war durchs Krankenhaus. Das ist ganz wichtig, dass man das denen erklärt wie das ist mit der Umgebungsveränderung und äh, dass auch. Ja, leider auch Medikation eine Rolle spielt. Das muss gar nicht mal sedativer sein, sondern einfach das, was so im normalen Krankenhausverlauf oder Chirurgie gegeben wird, sein so Schmerzmittel. Das ist einfach ganz wichtig, dass man dort Informationen gibt. Warum hat der Patient jetzt ein Bettgitter dran, auch wenn es nur ein geteiltes ist, wofür man ja keine Genehmigung mehr braucht? Warum liegt er nicht alleine oder warum liegt er speziell alleine dann? Das muss ich denen auch erklären können. So wie die geistigen Fähigkeiten abgebaut haben haben auch die Halluzinationen abgelassen, nachgelassen. Mhm. Das heißt also, wahrscheinlich hat das Hirn einfach nicht mehr gearbeitet, so, und äh, die Erregung durch diese Halluzinationen, durch diese Vorstellungen, das ist dann abgeflacht und genauso ist angestiegen die Demenz. Das ging los, dass sie, also sie konnte ja kaum gehen, ich bin zumindest mit ihr jeden Tag zweimal oder dreimal hier da gesagt, gehen wir ins Wohnzimmer rüber, wir haben uns also normalerweise in der Küche aufgehalten, gehen wir ins Wohnzimmer rüber, gehen wir zurück und eines Tages sagt sie, wie muss ich gehen, wie geht das gehen? Da habe ich gesagt, du musst den Fuß hochheben, du musst den Fuß fortun, ja wie soll ich das machen? Gut, habe ich gesagt, dann schiebe ich dich rum, gehen wir darüber Eines Tages, ja, ich konnte das nicht mehr halten, wie geht es Und dann kam es keine Fragen mehr, wie es geht, sondern es ging nicht mehr. Sie konnte nicht mehr, dann nicht mehr schreiben, ihren Namen nicht mehr schreiben. Und, ja, wie heißt du, ja, das weiß, das wusste sie noch, wie sie heißt. Ich hatte also in der Zwischenzeit einen Pflegedienst sowieso da. Und habe dann gekämpft, dass sie also Pflegestufe 2 wird, nicht Pflegestufe 1. Ja. Und dann haben wir halt, muss ich sagen, hingewurstelt, also hingewurstelt schon in örtlichen Bahnen, aber eben weiter getan so. Und ich habe also gemerkt, dass irgendwann immer, sie konnte dann nichts mehr halten, auch mein Essen ja. Die weiß immer wie, die, wie sie die, die Hand zum führen muss, und so ging das schön langsam. Äh, ein Stück nach dem anderen verloren. Das Wichtige war es einfach, dass die Angehörigen merken, wo hole ich mir selber Ressourcen raus, wo, wie kann ich mich stärken mit dem, was, jetzt mir, ja, was mit mir jetzt ablaufen wird. Wenn mein Partner plötzlich inkontinent wird, wenn ich also im Auto, also nicht mehr mit ihm wegfahren kann, weil er mal einfach im Auto sitzt, dann halt durchpiselt Oder wenn ich Kaffee trinken gehe, dass ich halt ein fluchtartiges Kaffee verlassen muss, weil der Sitz halt jetzt vom, vom Stuhl nass ist und so Dinge. Oder wenn man einfach äh, im ganz alltäglichen Gespräch keine richtige Antwort mehr kriegt, der Ehemann infantil wird oder halt einfach pflegebedürftig wird in der Nacht 10, 12 Uhr auf dem Bett steht und halt nicht mehr weiß, wo, wo geht es zur Toilette oder wo geht es jetzt zum Kühlschrank, oder einfach auch ganz praktische Ger äh, Dinge, also äh, einmal habe ich eine Wohnung mit aufgesucht, da hat äh, der Mann den Kühlschrank immer auf und zu, auf und zu, auf und zu gemacht und hat gesagt, das ist der vierte Kühlschrank, den sie jetzt halt kaufen und müssen und sich sagen, ja, wo man halt... Ja, oder die Ängste, die halt dann da sind, wir haben wir das im Unterricht auch schon angesprochen, dass die Angst ja das Grundphänomen ist und ja, wie begleite ich da jemanden, der immer Angst hat. Das geht also von ganz konkreten Beispielen los, wo man Alltagshilfen machen kann, bis eben auch zur gesprächstherapeutischen Beratung wo man dann sagen kann, ja, sie brauchen Hilfe. Viele Kinder und wollen halt Hilfe nicht annehmen, weil sie meinen, sie können das Problem selber oder in der Familie schultern. Und das geht nur bis zu einem bestimmten Grad und irgendwann braucht man professionelle Hilfe. Und es kann dann auch so weit gehen, dass man dann irgendwann auch überlegt, jemanden vielleicht in eine, in eine spezielle Einrichtung zu geben. Das ist dann ein ganz schwerer Schritt, der ja, der viel schlechtes Gewissen, viel ja so richtig echtes Dilemma über die Angehörigen dann auch man bemerkt es an der Alltagsführung also der Lebensalltag vom älteren Menschen der sich jetzt ähm, verändert ähm, einfach durch Alter oder durch Krankheit ist so dass der Alltag sich verändert und das heißt alles was im Alltag passiert zum Beispiel ganz einfache Dinge wie abspülen Wäsche machen ähm, sich selber waschen also äh, die Grundpflege und das ähm, es lässt halt alles nach, also in der eigenen Mobilität äh, wird man vielleicht eingeschränkt. Das heißt, man ist nicht mehr so gut zu Fuß in der Wohnung. Das heißt, der Lebensbereich äh, reduziert sich vielleicht auf ein Zimmer und alles andere bleibt zum Beispiel liegen. Mhm. Äh, wenn man in Wohnungen von älteren Menschen kommt, dann merkt man das manchmal, dass äh, die sagen zwar, sie schaffen das alles noch und machen alles alleine, aber letztendlich merkt es am Zustand der Wohnung, dass das in der Realität nicht mehr funktioniert. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der, der schreit, das ist nicht nur mal einfach so, so ein Schreien kann man ganz, ganz schwer abstellen, vor allem ohne den biografischen Hintergrund zu kennen. Wenn man diese Patienten allein legt, dann kommen oft die Angehörigen und denken dann schon, die kommen ins Sterbezimmer. Das war der früher der Klassiker, sobald jemand allein, wenn jemand im Mehrbettzimmer war und der wird dann allein gelegt, dann muss er sterben. Das ich auch bei den Leuten ganz oft drin. Da fragen sie immer die Kollegen, ja, jetzt haben wir den Einbettzimmer gelegt, jetzt hat er nicht, keine Ansprache von den Zeiten, der ist noch unruhiger. Der ist deshalb so unruhig, weil er ja trotzdem mitkriegt, dass er jetzt allein gelegt ist. Und früher war es immer so, sobald du allein gelegt alleingelegt bist, dann war es das. Die Oma ist immer ins Kämmerchen gekommen zum Sterben. Das sind, das sind einfach Sachen, wo man erklären muss und wo auch ganz viel Bedarf besteht. Aber ja, oft fehlt dann auch die Zeit, um da wirklich drauf eingehen zu können. Und da gibt es eben Organisationen, die einem da schon recht hilfreich zur Verfügung stehen. Es fängt schon an, dass man eine Beratung über Pflegeversicherung macht, was da an Möglichkeiten drin ist. Dann die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft bietet da halt sehr viele Beratungsmöglichkeiten über medizinische Veränderungen, also im Pfannkreis von der Geriatrie und, ja, und dann eben Lebensberatung. Wie kann man äh, mit einem... Ja, mit einem Menschen zurechtkommen, der, der sich immer weiter hat, verliert in dieser Erkrankung. Das ist halt so, also bei Demenzpatienten, da gehen ja bestimmte, also ich will es jetzt mal als Kapitel des Lebens bezeichnen, verloren. Die verschwinden dann einfach. Wenn man ihnen dann auch noch äh, so Sicherheiten nimmt, wie sie zum Beispiel im Alltags- oder in der Alltagsstruktur haben, ähm, dass zum Beispiel jemand da ist immer zum Frühstück um eine bestimmte Uhrzeit, dann äh, kann er vielleicht nur zehn Minuten mit ihm spazieren gehen. Und also so, so Gewohnheiten, so ein bestimmter Habitus, der dann da ist, der gibt dem alten Menschen in der Situation, wenn er jetzt dement wird oder das äh, so schleichende Prozess ist, nur ein bisschen Sicherheit. Und das geht eigentlich durch das, dass eben so bestimmte Kapitel immer mehr verschwinden aus dem Kopf, ähm, geht die Sicherheit verloren. Und wenn jetzt praktisch Angehörige oder so ähm, nicht mehr da sind, die die Struktur aufrechterhalten, dann, ähm, ja, dann, dann ist der Mensch eigentlich, sage ich mal, haltlos. Und das äh, versteckt natürlich dann auch das äh, ja, Krankheitsbild der Also das ist, äh, ja. das ist ein ganz großes Problem. Pflegende Angehörige fokussieren sich total auf die, äh, die Person. Vernachlässigen Ihr soziales äh, Netzwerk, gehen abends, dran sind immer fortgehen, dran sind immer in der Kino gehen, äh, nehmen ganz schwer äh, die Verhinderungspflege an. Wenn, dann suchen Sie jemanden aus einem engeren Familienkreis, der dann die Pflege übernimmt. Sie machen auch, ähm, ja, sie überschätzen ihre eigene Leistungskapazität. Es ist halt schon manchmal tragisch, wenn Sie ein älteres Ehepaar erleben, ich habe da einen Fall. Im Kopf, äh, da ist die Dame, die ihren Mann versorgt, die ist 82 Jahre alt und dann ihr Mann ist 89 Jahre alt. Und die Dame, die lebt eigentlich in München und sie fährt jedes Wochenende mit ihrem Mann äh, in, in die Nähe äh, von der tschechischen Grenze, weil sie da ein Ferienhaus haben und lebt dann äh, das Wochenende mit ihrem Mann da in dem Ferienhaus, weil ihr Mann darauf besteht, dass er da in dieser Wammel ein Jäger und er möchte also dahin. Dann hatte ich im Anfang Dezember vorigen Jahres einen Infekt und dann war es eben bei mir so weit, dass sie in der Nacht losgegangen ist und dann das äh, System zusammengebrochen ist bei mir. Dann da haben, da haben sie mich weg ins Krankenhaus, ich habe dann nur noch gesehen, dass meine Frau, weil der Pflegedienst kam in der Früh, die habe mich gesehen, die haben sofort einen Notarzt geholt. Und da saß sie in der Küche noch drin am Tisch. Das war also das Letzte, was ich gesehen habe von ihr. Und dann habe ich eben noch gesagt: verständigt meine Schwägerin, verständigt meinen Sohn. Das und das ist zu machen. Und dann war ich weg. Und dann kam also mein Sohn vor, der ist in Frankfurt rum dann kommen wir am Sonntag runter und dann kann man am Montagabend oder Dienstagabends. das kann ich nicht mehr genau sagen, und sagt, okay, ein Stück liegt die Mama, wurde sie ins Heim gebracht, also in die AWO, ja. und hat dort Lungenentzündung gekriegt und ist dann Eben ins Krankenhaus gekommen, ist Josef, genauso wie ich, und lag dann also tagelang dort äh, auf Leben oder Tod. Ich bin dann, mich hatten sie entlassen dann äh, wieder nach sieben oder acht Tagen und habe gesagt, ich bleibe hierin, bleibe bei meiner Frau, es ist wurscht, was das kostet, bleib da und wir sind dann am 29. Dezember vorigen Jahres beide raus, sie ins Heim, ich nach Hause. Mhm. Und seit der Zeit ist sie aber möchte ich sagen also ein, das nächst mindestens das nächst niedere Niveau mhm. im Ganzen. Sie spricht kein Wort mehr. Sie liegt halt nicht mehr, kann nicht mehr stehen rührt keinen Arm mehr, rührt keinen Bein mehr, außer Zugungen oder ungewollte Bewegungen. Also sie liegt halt drin und ich füttere sie, sie reagiert manchmal, manchmal reagiert sie nicht. Das also, Herr Siegel, ich kann nicht sagen, wenn ich komme, ob ich weiß, ob sie mich erkennt. Ja. Also ich möchte sagen, mit Unterbewusstsein erkennen sie mich immer. Weil ja, die, wenn ich Reden anf äh, zu Reden anfange, die Stimme da ist ne, und die Stimmen kennen sie. Also bewusst sicher nicht, aber unbewusst. Interessanterweise ist es so, dass viele Angehörige, gar nicht, gar nicht wissen, was es dort für Hilfsangebote gibt. Beispielsweise jetzt gar nicht mal eine stationäre Versorgung, sondern eine Tagespflege. Das kennen viele zum Beispiel gar nicht. Da haben wir aber dann viele plötzlich denken dann wieder, hobla, jetzt weggeben und dann wird er noch unruhiger als zuvor. Was kommt da auf mich zu? Dann hat man wieder, dann hat man jetzt in der Generation der Angehörigen hat man ganz oft das Problem, dass sie die halt noch diese Altenheime von vor 10, 20 Jahren kennen, wo wie bei uns quasi ein langer Gang ist. Tür links Tür rechts und es war's und hier gehen sie mal ins Zimmer und es kommt den ganzen Tag niemand. Also es ist ganz oft so, dass wenn, wenn man das mitkriegt, dass es nötig ist, dass, es ein um, dass ein Umzug stattfindet in eine stationäre Einrichtung, dass da eine ganz große Unsicherheit da ist, ähm, ob das denn genauso gut ist, wie bei sich zu Hause, weil bei mir, beim Angehörigen, ich bin ja die ganze Zeit da für einen Vater, wie kann das denn eine andere Einrichtung bieten und das kostet auch so viel Geld. Da ist es ganz wichtig, dass, man auch von, dass, dass wir als Pflegende denen ein bisschen die Angst nehmen. Ja, die denken halt, sie haben versagt. Ne? Weil, aber ähm, wenn die das schon über Jahre machen, ähm, dann haben sie bestimmte Erfahrungen gemacht mit dem äh, kranken Menschen und ähm, können das vielleicht dann nach einer gewissen Zeit auch besser einordnen und sagen: Okay, wir haben jetzt alles versucht ne? und äh, jetzt ist aber ein Punkt erreicht, wo es wirklich nimmer geht, weil wir sehen, wir packen das auch nicht mehr, weil einfach die Belastung zu groß wird. Dann glaube ich, ist die Entscheidung, dass man zum Beispiel. Ähm, einen Heimplatz sucht oder vielleicht nur eine Art andere Betreuung, zum Beispiel über die Alzheimer-Gesellschaft, dass einfach da wer kommt, der Ehrenamtliche vielleicht ein, zweimal in der Woche zum Unterstützen, dass, ähm, dass, dass sie entlastet werden. Und Ich glaube, da kann man dann schon ein Stück Verantwortung abgeben, auch wenn man sich selber Vorwürfe macht, weil man das für seinen liebsten Menschen immer leisten kann. Also das ist äh, immer so ein wo man einfach drinsteckt. Gibt es doch, doch spezielle Angebote für die Demenzkranken? Ähm, was, was ist dort jetzt anders als bei uns in der Klinik? Dafür muss ich nicht im Altenheim gearbeitet haben. Ich denke, das hat jeder auch eine Ausbildung mal gehabt, dass es spezielle gerontopsychiatrische Fachangebote gibt. Oder was einfach der Unterschied ist. Man muss, man muss einfach mal sehen, dass die Leute ja dort wohnen. Und hier bei uns sind sie Kunde, temporärer Kunde. Und das ist, oft ist es so, dass die Angehörigen das dann so sehen, dass quasi das Altenheim ist wie hier, nur mit einem anderen Etikett drüber. Und dann hat man einfach halt ja, schon die Befürchtung, wenn ich, halt, wenn ich halt sehe, auf der Rechnung steht 3000 Euro und dann ist es halt wie hier, was halt auch Tatsache ist, dass halt mal zwei Stunden halt niemand kommt und mal guckt, wie es einem geht. Und das muss man einfach ganz oft den Angehörigen auch sagen, dass das eben dann dort in der Einrichtung auch oft anders ist. Interessant sind auch die Rückmeldungen oft, es gibt ja auch solche Stammgäste, die dann immer wieder kommen und dann aber auch unterschiedliche Heime teilweise durchgemacht haben und interessanterweise erzählen die Anhörer immer, dass sie dann zufrieden gewesen sind und dass aber der Beratungsbedarf, auch da Beratungsbedarf da ist, einfach von dem, wie es dort praktisch zugeht und was die Pflegekräfte dort mit denen machen, weil wie gesagt, wenn sie sagen kann, da gibt es immer das Herbstfest und Sommerfest, das bringt mir als Angehörigen nicht die Ruhe. Dass ich jetzt, weil das Problem für die ist ja, den auch diesen Menschen aus der Hand zu geben. Jeden Tag bin ich 24 Stunden für den da, was stehen sie den an, mache ihn fertig und plötzlich wird mir das auch weggenommen. Und das macht jetzt irgendjemand so ein Semi-Profi. Kann der das besser als ich? Das ist immer so eine Frage und das muss man einfach den Leuten dann auch schon vorher erklären, denn sonst gehen die auch einfach schon mit einer ganz schlechten Stimmung dann in diese in diese Senioreneinrichtung und das kann, kann dann auch dort einen schlechten Start geben, was wiederum für, den, für die betroffenen Menschen dann nochmal richtig schlecht ist. Ich konnte vorher äh, für sie da sein und konnte das machen, konnte das machen, ich wusste ja genau was sie wünscht und was sie will und heute muss ich sagen, hoffentlich machen die es richtig ne? mhm. oder machen die es so, dass für sie günstig ist. Mir haben also alle gesagt, jetzt hast du so viel Zeit, jetzt ist es im Heim drin. Da sage ich, ich muss Mittag und abends reingehen, weil die haben drin eine Zeit. Ich brauche zum Füttern, brauche ich normalerweise eine Stunde. Wenn es schwierig geht, länger. Und die Zeit haben die nicht. Die können sie nicht hinsetzen und können da eine Stunde füttern. Das geht nicht. Also Entweder sie wird unterversorgt, oder ich gehe rein. Das ist also meine persönliche Überzeugung, weil dann steht drin, hat nicht gegessen, hat nicht getrunken, hat zu fest geschlafen. Gott ja, das ist alles schön registriert, aber das hilft mir nichts. Wenn die versucht, zehn Minuten ihr da was Essen reinzubringen und sie sperrt den Mund nicht auf und isst nicht, ich warte halt dann und, und nach einer Viertelstunde, dann ist es halt soweit. Ja, und, und Sie kennen es ja. Ja und, und äh, die Pflegekräfte sagen immer, ja, bei einer ist es so, bei uns ist es nicht. Ich sage, ja erstmal, ich weiß, dass sie nur ganz kleine Portionen isst. Ich rede dazu immer die ganze Zeit. Na? Und wenn sie ist, dann singe ich ihr was vor und, und das entspannt. Ich habe also gestern mit einer, einer Fachkraft, ich weiß nicht, wie sie das Bappelkassen hat, die hat gesagt, ja wenn ich mit den dementen Leuten singe, die gehen dann ganz auf und, und, und ich singe halt auch vor. Und dabei fütter ich sie und dann merke ich, dass es besser geht. Ne? Weil da irgendwie, äh, möchte ich sagen, das verschwandte Hirn sich lockert. Jeder, der weiß, man muss für jemand anders was erledigen, der kennt das Gefühl, okay, ich habe das jetzt gesagt und ich äh, mache das auch und stehe dahinter und übernehme die Verantwortung. Und ähm, wenn jemand praktisch äh, gesetzlich dafür bestimmt ist, dass also er dann anderen Menschen vertritt, dann ähm, ist ja der Druck nochmal größer, weil es geht ja dann auch zum Beispiel um Entscheidungen von der Gesundheitsfürsorge, wie soll die Therapie weiterlaufen oder genau, wo ist dann das Aufenthaltsbestimmungsrecht, wo wird es verankert, soll er im Heim bleiben oder soll er zu Hause bleiben. Schwere Entscheidungen. Akut äh, vor Ort wirklich die Pflege, sollte einfach auch die Angehörigen stärker in das ganze Pflegekonzept im Krankenhaus mit einbauen, unbedingt. Weil Sie sind ja auch die Brücken, die Orientierung liefern. Ich also mache, was ich tun kann und nehme Rücksicht auf Sie, wenn Sie sagen, Sie können nicht und Sie tun nicht, dann sage ich, gut, dann mache ich Also ich glaube, dass da kein äh, schlechtes Verhältnis zu den Pflegern da ist. Ich habe nur bis jetzt gehört von verschiedenen, mit denen ich näher äh, da äh, oder mehr gesprochen habe, dass ich gesagt haben, sie sind froh, wenn ich da bin, weil dann brauchen sie nicht füttern und bei einer ist es und bei uns haben wir haben Schwierigkeiten. Also ich lege denen keinen, wenn also wirklich etwas, wenn ich etwas sehe, was ist, dann sage ich es also in einem vernünftigen Ton, das und das müssten sie oder sollten sie gerne machen, aber. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand, es kann natürlich sein, dass irgendeiner sagt, was will denn schon wieder. Ne? Es ist klar, es ist wahrscheinlich keiner da, der sich also tagtäglich da äh, annimmt, um seinen Angehörigen. Ich eben nur wie gestern auch da äh, diese Frau, dass sie gesagt hat, ja. Die sitzen dann da und keiner besucht sie, nur weil keiner kommt. Das ist dann traurig. Ja.